Heute Morgen sind wir über die alte Grenze gefahren. Damals, wo also noch der Schlachtbaum war und wir nicht durch konnten, aber als wir durch konnten, 10. November 89, da haben die von der Brücke oben Konfetti gekippt über unseren Trabi. Da standen die in Massen oben und haben gewunken und haben sich mitgefreut. Wir standen im Stau, weil so viele Leute fahren wurden. Nebenan hat jemand das Fenster runtergekurbelt, ist ausgestiegen, hat uns Schokolade geschenkt und Bananen. Habe ich heute vermisst. Wir sind die erste Sparkasse angefahren, die es hier im Westen gab, haben unseren Ausweis vorgezeigt und haben 150 D-Mark geschenkt bekommen. Oder 100, ist egal. Geh mal heute mit deinem Ausweis in die Sparkasse. Die Zeiten ändern sich, aber die Frage ist doch, wenn wir mit falschen Erwartungen ins Leben schreiten, dann geht es ganz schnell, dass wir frustriert sind.